Nein. Juristische Gutachten sagen, dass die Möglichkeit, den ÖPNV nutzen zu können, unabhängig von der tatsächlichen Nutzung, die Erhebung eines zweckgebundenen Beitrags rechtfertigt. Die dadurch generierten Mittel müssen auch zweckgebunden für diese Leistung eingesetzt werden. Auf gut Deutsch. Fahrscheinfrei ist nicht verfassungswidrig.